So geht das, Johannesmann. Geil, Alter! Jetzt ficken wir die! Ohne gerade, Alter! Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video aus Malta. Wir sind heute am dritten Tag, drittes Spiel. Wir spielen heute gegen MIBA. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel, wir müssen es auf jeden Fall gewinnen, damit wir es überhaupt noch, überhaupt noch irgendeine Chance haben, ähm, uns für die nächste zu qualifizieren, morgen gegen FTW auch, das werdet ihr aber nachher alles noch im Video sehen. Leute, es geht um alles, wir geben alles, die Jungs sind ready, die haben, haben richtig Bock und ja, viel Spaß beim Video. Live in fünf Minuten, ist Ready Max. sieht ja, gleich ja, ja. auch so aus, ja? ja? Ja, aber das ist ja natürlich. Ja, sehr, ja. sehr gute Flashes, Rischemann! Auf geht's! Wichtige Runde! Und ja, okay. dann hast du ja, Geile Runde! Ja, Sauber, Leute! Richtig geil! Schwarz! Nexa ja. und Eisen! Nice! Ey, lass uns mal ein bisschen aufs Crosshair fokussen! Ihr müsst die ficken! Sei gut, da ist Twist. Twist, sein Appell. Das muss ja auf der Höhe warten, ja. Die halt ah, Aber du kannst doch ja nicht auf beide spielen. Ja, okay. Du ja, okay. Mach dich, mach dich. du musst auch nicht auf meine Bitte, bitte, bitte. Nicht erkennen. Ich habe es zweimal gesagt. Das ist jetzt unsere Map und du bist der König, Alter, von den ja. Bands, okay? Ja. Du bist der König. Daran denken und lass auch durch uns ein bisschen Tür. Spaß haben. Ey, und lass uns auch ein bisschen Spaß haben, wenn wir die Klatsches holen und bei den Klatsches auch. Nicht immer, nein, nicht schon wieder. Wer von euch, seid ehrlich, hat gedacht beim 3 und 5 nicht schon wieder, dass wir die Runde throhen. waren Wo wir 5 uns 3 verloren Runde. haben. Eine der letzten. Nein, letztes ich Mal haben wir die. Ich, ich habe das nicht? auch gedacht. Das ich so habe die. Wurden jetzt geflankt See, hat. Ja. hat jetzt trainiert. ja. Weil ja, da hast du so Katastrophe so gespielt. Er, er hat versucht rein, noch zu ja. koordinieren. Ja. Warum ja. gehst du fort? Ich du hast keinen jetzt, Fokus auf die Bombe. Ja. Nein. Aber lass mal mit breiter Brust. Ey, okay. ja. diese Runde ja. verliere ich nicht. Okay? Dann werden wir die fixen. Sehr gut gespielt, weiter so. Wir gehen Nee, wir sterben nicht. Wir gehen ganz langsam da ja. rein. Let's go. Ja, Mann, ey, wir brauchen genau das. Wir brauchen die Sharpness und wir brauchen den Willen und den hatten wir auf New. Ich hätte schwören können, dass wir die Runden gewinnen und dass wir am Ende unten den Retake nicht holen, ist ein bisschen Pech auch. Wir müssen aber leider, muss ich euch wieder sagen, fünf bis zehn Prozent besser hitten. Also das Spiel war sehr gut, viel sogar viel besser als Vertigo und Vertigo haben wir mit einer schlechteren Leistung gewonnen. Spielen wir das zwei ähnlich wie letzte, gewinnen wir easy, okay? Nimm noch einen Snack, Leute, ich erkläre weiter. Aber Ja! Noch. ja. Nein! Wo geht das, Johannes Mann! Geil, Alter! Jetzt ficken wir die! Ohne Grad, Alter! Ich hab einer fehlt, geil! Das eine kurze Zusammenfassung vom Spiel heute. War ein bisschen knapp gewesen auf den ersten beiden Maps und auf der dritten Map. Ich glaube, da können wir ganz zufrieden sein, dass zwei wieder deutscher Homeground. Mal schauen, wie es morgen wird gegen FGW. Also eigentlich sollten wir unsere Form beibehalten. Alles andere wäre vielleicht auch ein bisschen am Polen. Und dann gucken wir, mal, was am die letzten Blonde Spieltag Welt. noch geht. Und, äh, ja, wie man im Hintergrund so hört, die Kinder wollen weiter beschäftigt werden. In diesem Sinne, einen schönen Abend noch oder einen schönen Mittag, wann auch immer das gezeigt wird. Und tschüss. Tag 6 auf Malta, das Wetter ist wieder Hammer wie die ganze Zeit schon. Wir haben gestern gegen MIBA gewonnen, nach zwei sehr harten Maps auf der letzten Map komplett dominiert 16 zu 1 auf das 2 gewonnen. Und heute spielen wir gegen FTW. Ich bin sehr, sehr guter Dinge, Die Jungs auch. Die haben richtig Bock. Ihr habt ja gestern schon gesehen, wie gut die Stimmung gestern war. Und genauso wie die Stimmung auch. Auf jeden Fall dranbleiben, Leute. Das wird richtig geil. Viel Spaß. gerade ein like toffe auf dem Blog? Klar. Noch ja. Like. Ich, du hast nicht mal abonniert. Ich habe noch nicht mal einen YouTube bekannt, glaube ich. <lacht> Roman hat seit zwei Tagen im Handy. Was erwartet ihr? Ist das ein Best-Auf-Klick? Ja. Sie <lacht> <kann ihn> <lacht> Jetzt das war deine Ausgleiche, um das zu ja. unterstützen. Okay? Das ist von dem ganzen Content, den ich mache, bis da wird mir die Birne war. Da muss ich mich einmal abwehren. Jo moin Leute, wir sind jetzt hier äh, am Tag 6, wir spielen heute gegen FTW. Ähm, die Maps sind Inferno, das 2 und Nuke. Und ich denke, wir werden das Spiel gewinnen. Tschüss! <lacht> Gut? <lacht> also jetzt ein bisschen weniger Emotionen reinmachen können vielleicht. Du hast so Hab geguckt, als hättest du das Major gewonnen. Danke. Ja. Welche Kissengröße preferierst du da eigentlich im Rücken? Medium Plus. Wann gibt es mal an der Karin Edition? So ein Big Merchant. Gute, Gute Idee eigentlich. Aber den braucht man nicht, wenn man einen Backforce hat. Aber hat es leider nicht verstanden. Ganz easy und locker. Auch nicht zu viel drüber denken und gar nichts. Ich einfach ein bisschen. Spaß haben ja? Auf jeden Fall, ja? ja. Okay. Auf geht's, Leute! Nice. Nice. The thing is, the fact that you actually won the series doesn't yet guarantee you a spot in the playoffs. It's like, You still like rely on the remaining teams today. Will you watch those series live? Ja, yeah, ich meine, now we will chill a bit, um, eat something, and then we're gonna watch the matches of course and prepare for face tomorrow. And ja, yeah, I hope we can still advance, but it will be hard. But ja, yeah, everything is possible. Everything is indeed possible. Thank you very much, Pavan. Thank you. auch yeah. für Und die gegen face gewinnen ist Ja, aber das ist egal, weil wenn die gegen outsiders gewinnen. Und das letzte... Haben aber noch eins. Ja, aber äh, Outsiders hat letztes Spiel gegen. G2. Nee. Doch, gegen G2. Gegen ja. G2. Und dann fährt ihr nicht nochmal. besser, klar. Gewonnen? Hey, ja, ich sag euch jetzt mal eine dann wichtige Döner. Sache, die mich richtig abfangen. Sehr Wir schon beim Döner sein Döner. können. Wir stehen hier und erzählen noch, was irgendwo war. Ihr habt noch Jerseys ja. hier und so. Ey, du musst so. die Kamera mitnehmen, damit der Typ uns Kamerabonus gibt beim Döner gleich. Oh. Kurz, Fazit zum Döner? Bisschen zu trocken, aber der Taco war sehr lecker. Der Taco war sehr empfehlenswert, sonst du, eigentlich okay. Jetzt musst du das, äh, den Laden hier nochmal filmen. Äh, ich habe es in einem YouTube-Video gesehen und haben auch gesagt, dass der Taco besser ist okay, und wir hätten nur noch den Taco essen sollen, ja. So Leute, wir haben jetzt den Morgen in unserem Spieltag gegen Face. Ihr habt es gesehen, äh, Outsiders hat gegen immer BR gewonnen, Face hat gegen G2 verloren. Das heißt, wir haben immer noch die Möglichkeit, das komplett aus eigener Kraft zu schaffen, uns für die nächste äh, Group zu qualifizieren. Es wäre natürlich besser, wenn heute äh, Outsiders gegen G2 gewinnt, dann müssen wir nur gewinnen. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann ähm, müssen wir 2-0 gegen Face gewinnen. Was Hart wird aber, denke ich mal, auch möglich. Die Jungs haben richtig Bock, die geben sich richtig Mühe und die waren gestern richtig, richtig hyped, nachdem G2 das Spiel gewonnen hat. Also es wird ein unglaublich spannendes Spiel. Schaltet auf jeden Fall ein. Wir spielen jetzt gleich, wenn ihr das Video seht, um 19 Uhr. Schaltet ein, Leute. Viel Spaß und go big.